Es gibt so gewisse Themen, die die Gesellschaft einfach spalten. Und eins davon ist anscheinend die Abrollrichtung von Toilettenpapier. Ja. Es gibt Menschen, die rollen das Papier so rum ab und andere so rum. Ja, das ist eigentlich schon die ganze Thematik. Und anscheinend können sie sich einfach nicht einigen, was jetzt davon richtig sein soll. Aber das vielleicht komischste an der ganzen Sache ist, die Thematik hat eine Wikipedia-Seite. Ja, es gibt eine Wikipedia-Seite über die Abrollrichtung von Toilettenpapier. Ja, ich meine, wer hat sich so gedacht? Das, was der Welt jetzt noch fehlt, ist ein Wikipedia-Artikel über die Abrollrichtung von Toilettenpapier. Oder wer benutzt diese Seite? Mann, jetzt muss ich so doofes Referat über die Abrollrichtung. Schreib einfach alles bei Wikipedia ab. Zum Glück gibt's hier deine Seite. Warum ist das Ganze nicht irgendwie ein Unterabsatz vom Wikipedia-Artikel zu Toilettenpapier? Ich meine, außerdem ist doch wohl völlig klar, wie man Toilettenpapier aufhängt. Und zwar. So! Buh. Was? Nein! Ähm, oh, halt hallo, Gott, da kannst Hallo? Nein, nein, nein, nein. Das ist ja jetzt auch kein oh, Grund.